Das Wort bekommt Herr de Vries von der CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Leonhardt hat es gesagt, ab 1. August wird die fünfstündige Grundbetreuung in Hamburgskitas beitragsfrei sein, inklusive Mittagessen. Und ohne Frage ist das populär, sonst hätten Sie das ja auch nicht angemeldet zur Debatte, und ohne Zweifel ist das auch für Eltern, die davon profitieren, zunächst mal eine gute Nachricht, über die sie sich verständlicherweise erst einmal persönlich auch freuen werden. Und deswegen sind wir grundsätzlich auch dafür, dass es Entlastung für Eltern gibt. Aber wir sagen, dafür müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein und Bedingungen. Denn man kann guten Gewissens eigentlich erst diese Beitragsfreistellung vornehmen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und dazu gehört, dass unsere Kinder sehr gute Betreuungsbedingungen in den Kitas haben, dass Betreuungsschlüssel Betreuungsschlüsse gibt in dem Krippenbereich, die es ermöglichen, Kinder mit Entwicklungsproblemen und Defiziten intensiv zu fördern und das mit dem erforderlichen Personal, das man dafür braucht. Und es ist Voraussetzung auch, dass es eine frühkindliche Sprachförderung gibt, die früh ansetzt und allen Kindern Förderung zuteil werden lässt, die darauf angewiesen sind, weil es wichtig ist, damit sie dann mit gleichen Bildungschancen an den Start gehen. Und da müssen wir leider feststellen, dass wir von dieser pädagogisch und gesellschaftspolitisch wünschenswerten Situation in Hamburg noch meilenweit entfernt sind, meine Damen und Herren. Und deshalb sagen wir als CDU, die 75 Millionen, die den Steuerzahler diese Beitragsbefreiung strukturell kostet, wäre für mehr Betreuungsqualität, und für mehr Förderung der Kinder in Hamburg deutlich besser aufgehoben. Und wir Christdemokraten sagen auch satt und sauber, allein reicht nicht aus. Wir haben gerade in Hamburg eine Vielzahl von Kindern, auch bedingt durch den hohen Migrationsanteil, aber nicht nur deshalb, die erhebliche Sprach- und Entwicklungsdefizite haben. Wir lesen das immer wieder. Und deswegen brauchen wir hier in Hamburg zwingend bessere Betreuungsrelationen für intensivere Betreuung und für eine bessere frühkindliche Sprachförderung. Und dass diese Qualität in den Kitas noch unzureichend ist, und zwar auch bundesweit, das belegt eine Studie von 2012, Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit. Dort kommen die Forscher zu dem Ergebnis, dass die Qualität nur in drei Prozent der Krippen für gut befunden wird, in 85% Prozent hingegen für mittelmäßig und in 12% Prozent für schlecht. Das Fazit dieser Studie ist, es fehlt in einem, bei einem gelungenen Kita-Betrieb an Räumen und vor allen Dingen auch angenehm Personal. Und das ist die Analyse bundesweit. Und in Hamburg haben wir noch eine sehr spezielle Situation. Denn wir haben den schlechtesten Betreuungsschlüssel aller westdeutschen Länder im Krippenbereich. Auf einen Erzieher kommen hier in Hamburg rechnerisch 5,2 Kinder. Und da sagen wir, Herr Scheele, das ist doch ein Unding, dass sich hieran in absehbarer Zeit nichts ändern soll. Im Familienausschuss haben die Senatsvertreter klipp und klar gesagt, dass es keine Qualitätsverbesserungen mehr in dieser Legislaturperiode geben wird. Und es gibt noch nicht mal den Hauch einer Ankündigung, dass sich in der nächsten Legislaturperiode daran etwas ändern soll. Und da sagen wir an der Stelle, das können wir nicht akzeptieren, meine Damen und Herren. Und das denken wir uns ja nicht auch, die Wissenschaftler raten zu einem Betreuungsschlüssel zu einer Relation von 1 zu 3 Erzieherkinder. Und selbst der Lehrer in Hamburg, mit dem Sie ja Vereinbarungen getroffen haben, der fordert einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 4. Interessant ist, dass selbst dem Lehrer inzwischen dämmert, dass diese Beitragsfreistellung nicht ohne Konsequenzen für die Betreuungsqualität bleiben wird. Und deshalb sind ja auch von Seiten des LEA inzwischen kritische Untertöne nicht zu überhören. Was bedeutet das? Ich will hier ein Beispiel nennen, dieser personellen Unterausstattung. Wir haben einen Krankenstand bei den Erziehern in Hamburg von 10 Prozent, enorm hoch. Das zeigt ja, dass die Mitarbeiter, die dort arbeiten, die Erzieherinnen und Erzieher, diese engagierten Mitarbeiter unter den Arbeitsbedingungen leiden, die sie vorfinden. Und sie sagen selber, es fehlt ihnen Zeit für das, was sie tun wollen und es fehlt ihnen die Möglichkeit für altersgerechte Betreuung und für individuelle Förderung. Und ehrlich gesagt, jede Erzieherin, mit der ich gesprochen habe, nicht nur in meiner Kita, sondern auch mit anderen, die schütteln den Kopf über die Beitragsbefreiung, weil die genau wissen, was das für sie, für ihre Arbeit und für ihre Möglichkeiten in den nächsten Jahren bedeutet. Und an der Stelle muss ich feststellen, das Motto der SPD ist leider immer das gleiche. Hauptsache billig und für erforderliche Qualitätsverbesserung ist dann kein Cent mehr übrig. Wir kennen das schon aus der Hochschulpolitik, meine Damen und Herren. Und das führt dazu, dass wir heute auch diesen Änderungen nicht zustimmen werden, sondern wir werden uns enthalten, weil unsere tiefe Sorge und Befürchtung ist, dass es in Hamburg auf viele Jahre hinaus durch diese Beitragsentlastung überhaupt keinen Spielraum mehr geben wird für eine verbesserte Betreuung, weil überhaupt keine Luft mehr im Haushalt ist, an dieser Stelle noch etwas zu tun. Und das darf nicht sein, Herr Kinschärf. Und ich glaube, wir sind uns hier einig, Gute Betreuung hat unbestritten einen sehr hohen Wert für jede Familie, aber auch für die Gesellschaft insgesamt. Und deshalb hat gute Betreuung auch ihren Preis. Es gibt viele gut verdienende Menschen und Eltern in dieser Stadt, die sich diese Beträge nicht nur leisten, wollen, äh, leisten können, sondern auch leisten wollen und bereit sind, angemessene Beträge für die gute Betreuung ihrer Kinder in Hamburg zu entrichten. Und da fragen wir, warum soll die Betreuung für diese Menschen, die da auch bereit zu sind, eigentlich in Zukunft kostenlos sein? Und dann gucken wir uns doch die Entlastung an. Es ist angesprochen worden. Wir haben die höchsten Entlastungen für die Menschen, die höhere Einkommen haben, 192 Euro im Monat. Und wir haben die geringsten Entlastungen für die Menschen, von denen Sie immer sprechen, nämlich die, die den Mindestbeitrag leisten, die ein geringes Einkommen haben oder auch keins, 27 Euro. Und dann begründen Sie diese ganze Beitragsfreistellung damit, dass wir künftig mehr von diesen Kindern in Hamburg künftig betreuen wollen. Wenn ich den Senat frage, von welcher Steigerung geht er denn aus bei dem, bei dem Betreuungsanteil, dann kann er darauf keine Antwort geben. Ich glaube, an dieser Stelle ist Ihre Begründung auch nicht schlüssig, meine Damen und Herren. Wir können für uns sagen, wir werden die Qualität auf jeden Fall im Blick haben. Das wird in den nächsten Jahren ein großes Thema bleiben in Hamburg. Wir wollen, dass unsere Kinder in kleineren Gruppen mehr individuelle Förderung erhalten. Und wir wollen, dass engagiertes Personal nicht nur fortgemeldet, sondern auch anständig und angemessen bezahlt wird. Und deswegen werden wir uns heute enthalten.